Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die Vorstellung. Mein Name ist Oliver Völker vom, vom Institut für allgemeine Vergleichende und Literaturwissenschaft. Wie ist das mit dem Ton? Der ist schlecht, das brummt. Das liegt wahrscheinlich daran. Genau, aber wo ist das denn? Ja, das habe ich ja jetzt gut. Ja, das kenne ich von meinem Verstärker zu Hause, wenn ich das habe. Ähm, ich sage zunächst mal was zu der Lehrveranstaltung, Sprachen der Kritik 1 und 2, und dann sage ich was dazu, welche Funktion ähm, der Online-Kurs innerhalb dieses Seminars einnimmt und wie wir den nutzen. Sprachen der Kritik 1 und 2 ist zunächst mal ein Seminar oder eher eine Übung eigentlich, in der wir ähm, Texte lesen, Texte der Literaturkritik, äh, der Poetologie und der Ästhetik und der Übersetzungstheorie eben auch die historisch eigentlich entstammen, sagen wir mal, 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, also Renaissance bis zur Gegenwart und ähm, die sowohl in französischer als auch in englischsprachiger ähm, Fassung gelesen werden und das Seminar hat eigentlich zwei Funktionen, das erste ist, diese Texte auf inhaltliche Eigenschaften und Besonderheiten zu untersuchen Ne, und eigentlich ganz normal, wie in der seminar ähm, in geistwissenschaftlichen Fächern üblich ist, eben inhaltlich zu diskutieren auf Thesen, auf die Positionen, auf, Proble auf Problemstellungen, die darin entwickelt werden und die zweite Aufgabe, und das ist eben das Besondere von Sprachen der Kritik, besteht darin, dass wir die Texte eben übersetzen. Es ne, sind zwei unterschiedliche Kurse, der eine ist französischsprachig, also wir lesen französischsprachige Texte und im anderen eben äh, englischsprachige Texte und die Übersetzung, ist nicht einfach nur, dass wir übersetzen, sondern ähm, ne, wir versuchen eben, bestimmte Problematiken des Übersetzens auch äh, in den Vordergrund zu stellen. Also, wie übersetzt man, ähm, sind alle Begriffe, die wir dort irgendwie vor uns haben, überhaupt übersetzbar? Ähm, wie macht man das mit bestimmten grammatikalischen und syntaktischen Strukturen? Und ähm, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einen Text aus der englischsprachigen Renaissance aus dem 16. Jahrhundert so übersetzt haben. Das fällt einem nicht leicht, das muss man erst lernen und man muss sich erst wieder überhaupt damit auseinandersetzen, ähm, ja, das ist so eine Praxis, das Übersetzen ist nicht einfach so, ähm, man das eben kann oder nicht, sondern es ist eben auch eine Fertigkeit, die man einüben muss äh, und das eben eine längere Zeit eben auch manchmal braucht. Ähm, die Seminare sind jeweils obligatorisch ähm, und wenn sie obligatorisch sind, haben wir immer hohe Teilnehmerzahlen bis 60, 70 Leute. Was bei einer Vorlesung kein Problem ist, bei einem literaturwissenschaftlichen Seminar, wo es Diskussionen gibt und wo irgendwie alle Leute eingebunden werden sollen, ist das schon ein Problem und 60 Leute lassen sich eigentlich nicht in eine Seminardiskussion wirklich einbinden. Also es ist irgendwie sehr schwierig und aufgrund dieses Problems, dieser Problemkonstellation, haben wir uns eigentlich gedacht, dass es gut wäre und sinnvoll wäre, wenn man sozusagen die Möglichkeit bereitstellen könnte, jenseits der jeweiligen Präsenzphasen vorher und nachher, die Möglichkeit zu geben, dass die Leute, die studieren, dann eben noch zusätzlich übersetzen ne, und sich im Austausch können, austauschen können in Bezug auf Besetzungsprobleme oder einfach konkrete Fragen, wie übersetze ich das, ähm, kann man das auch so übersetzen, welche Übersetzungsalternativen gibt es, denn das Ende des Seminars ist jeweils, dass man eine Klausur beschreibt ähm, und die eben dann benotet wird, sodass es letztendlich tatsächlich auf äh, Übersetzungsqualifikation an, äh, ankommt. Ne? Ähm, den Kurs, den wir jetzt eingerichtet haben, basiert im Wesentlichen auf einem Olat-Kurs und Übersetzungen versuchen wir, also die Möglichkeit zusätzlichen Übersetzens versuchen wir dadurch bereitzustellen, dass wir eben ganz normal ein Forum einrichten, über die Leute eben Übersetzungen hochladen zusammen mit dem Primärtext und sich dann dahingehend eben austauschen, wie sie das konkret übersetzt haben, wie die jeweiligen anderen Studierenden es übersetzt haben. Und diese Alternativen eben diskutieren und eben, ne, manchmal laden Leute auch Sachen hoch, dass sie sagen: Es gibt hier eine Ambiguität, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzen kann. Man kann das so übersetzen, aber gleichzeitig kann man es eben auch so übersetzen. Ne. Das ist eigentlich durch den Text selbst nicht entscheidbar, wie machen wir das. Ne? Also, wir haben jetzt festgestellt, dass die Leute ziemlich zurückhaltend sind, dass es irgendwie anscheinend so eine Hemmschwelle gibt, wirklich miteinander in Kontakt zu treten und zu sagen: Ah, du hast das jetzt ja so gemacht, ich habe es im Gegenteil so gemacht. Wie ist es denn jetzt irgendwie angemessener, was ist die bessere Übersetzung? Die Leute sind da tatsächlich, tatsächlich irgendwie so ein bisschen ja, so monadenhaft, dass sie zurückhaltend sind, wirklich aufeinander zuzugehen, selbst wenn es nur in diesem virtuellen Raum ist. Das ist eben auch eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass man den Leuten wirklich die Aufgabenstellung geben muss, dass sie miteinander interagieren. Mir wurde beim letzten Treffen auch der Hinweis gegeben, dass es sehr dankenswert, mit Etherpads zu arbeiten. Das ist eine andere Form der des Zusammenarbeitens, weil man da simultan gleichzeitig an Texten arbeiten kann, während das Forum eben immer so zeitversetzt ist. Das hat beides Vor- und Nachteile. Ich wollte jetzt zunächst mal die Sache mit dem Forum einfach mal durchprobieren, weil ich das eben auch so angekündigt hatte. Ja, Die zweite Arbeitsform besteht in einem Wiki, wo zu bestimmten Begriffen, Autoren und Texten, die eben dort behandelt werden, äh, Beiträge erstellt werden, was noch im Laufe des Semesters geschieht über Hausaufgaben und was eben über die einzelnen Semester hinweg existiert, sodass langfristig gesehen, das war das Ziel, eben sowas wie ein ja, Wörterbuch für diese beiden Kurse entstehen könnte, also sollte, um es genau zu sagen, ne? also das ist ein langfristiges, äh, generationenübergreifendes ähm, ja, Resultat aus diesem Sprachen der Kritikkursen ist. Ich glaube, das wäre es zunächst. Vielen Dank für den Beitrag. Auch ja. hier haben wir die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Ähm, haben Sie Ihr Fragen betreut? Oder... Nein, das, ja. nee, das ist schon betreut, also es gibt zwei Tutoren jedenfalls, äh, jeweils zu den beiden Kursen, also die das auch, äh, ne, die darauf Bezug nehmen, ähm, die das wahrnehmen und dann auch in den Tutorien, aber auch in den Kursen selbst ähm, mhm. wird darauf Bezug genommen, ja klar. Also ne, das ist auch die Idee, dass das nicht einfach so ins ja. digitale Nirvana irgendwie rausgeschossen wird und dann nie wieder was zurückkommt, sondern Natürlich das ist die Idee dahinter, dass die Probleme, die dort auftreten, entweder implizit oder explizit, ne, wo man halt sieht, da gibt es Probleme, dass sie dann auch in den Präsenzphasen ähm, aufgegriffen werden. Ne. Ich habe die Erfahrung gemacht, hm. ja. ähm, dass Studierende es sehr schätzen, wenn man sich halt eben Daten auch online zeigt, ja. als Dozent, und sagt: Okay, das war eine interessante Diskussion, weiter so oder so. Ja. Also dass man tatsächlich Studierenden ähm, sich bemerkbar macht, auch in dieser Online-Produktion. Ja. ja, bei mir ist es so, dass ich den Kurs selber leider nicht gebe. Ne, und ich muss dann sozusagen immer so als Externer ähm, immer so da reingreifen. Und ähm, eigentlich wollte ich das zunächst mal denjenigen, den Lehrenden überlassen, auch dass sie darauf reagieren. Ja, aber ja. man sollte den Lehrenden auch aufbauen. Ja, ja, das, da das ist... Das ist, so. ist ja ein Spiel, da reicht man nur, dass man sagt, okay, ich habe den gut gemacht. Ja, ja ähm, noch eine Frage zu den Monatenhaften, was Sie erwähnt haben. Ja. Ich denke erstmal, dass es nicht überraschend ist, dass ähm, Schreibende oder eben Übersetzende, die ich als Schreibende verstehen hm. will. Ja erst einmal haben, in so eine Diskurskultur einzutreten und Sie haben auch erwähnt, dass das in der Aufgabenstellung verankert sein muss, dass man zur Interaktion einnimmt. Hm. Wird diese Interaktion über die Aufgabenstellung hinaus dann auch noch irgendwie ähm, angeleitet oder betreut oder begleitet? Sie meinen, dass das ist zum Beispiel in Präsenzphasen gemacht wird? Hm? Entweder in Präsenzphasen oder wie wir es gerade hatten, halt auch äh, durchaus ja. digital so es in äh, Interpret Ich denke, es könnte vielleicht auch helfen, so einen Rahmen für eine Feedback-Kultur aufzuspannen. Ja. Also wie, wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback ja. auf Übersetzungen? Ja. Dass man das ein bisschen löst von diesem individuellen Moment, das vielleicht mit dabei ist, das ist mein Text und der liegt da jetzt so auf dem Seziertisch. Mhm. Ist sowas vielleicht angemacht. Also ich habe verschiedene Formen überlegt, ne, wie man das eben so gestaltet, dass eben immer, wie die Vorrednerin auch gesagt hat, immer in ein Feedback eingebunden ist. Ne? Das eine ist eben, dass das tatsächlich in den Seminarsitzungen immer geschieht, das andere ist, dass vor allem die Tutoren und Tutorinnen das eben online betreuen dann eben, wie gesagt wurde, halt einfach Rückmeldung geben, ne? also jetzt nicht zwangsläufig immer, aber wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt angemessen ist, wenn es auch nur sozusagen eine Motivation ist, das eben zu machen jetzt so, dass man es in Präsenzphasen zusammen macht, da habe ich mich dann eher, ehrlich gefragt, dann ist es eigentlich einfacher, als wenn man, wenn man den Computer einfach wegstellt und einfach sagt, okay, wir setzen jetzt zusammen, ne? als wenn man jetzt zusammensitzt im Raum und noch den Computer vor, vor sich hat. Ähm Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch keine so gefunden, es gibt Ich ja. finde das Projekt äh, echt spannend, vielleicht können wir uns, also ich bin so Schreibzentrum, vielleicht können wir uns ja. noch Ja, gerne. Ja. Ja. Gibt es weitere Fragen? Gut, uh, erfolgreich, ne? Ihnen. Ja, vielen Dank.